you mm -hmm. Mein Name ist Heiko Maas, ich bin Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz und ich bin auch bei Twitter unterwegs unter dem kreativen Pseudonym Heiko Maas. Es postet mein Team und ich, das ist allerdings auch kein so großer Unterschied, denn es posten die Leute, die mich begleiten auf Terminen oder die auch hier im Ministerium in Besprechungen dabei sind und die posten einfach Dinge, die ich gesagt habe. Also sie sind eigentlich genauso authentisch. Es ist irgendwie so eine, eine emotionale Regung, also die letzten Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe mich so gar nicht allzu langer Zeit aufgeregt über, dass jüdische Mitbürger hier bedroht worden sind oder Einrichtungen, in irgendeiner Weise beschädigt worden sind. An dem Tag, an dem 1,5 Millionen Menschen in Paris auf die Straße gingen nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo, weil mich das am Fernsehen unheimlich beeindruckt hat dass in den letzten Jahrzehnten die Anzahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland ganz enorm gewachsen ist, also es wieder mehr jüdisches Leben in Deutschland gibt, habe ich das nicht so richtig verstanden. Vielleicht habe ich mich sogar auch ein bisschen darüber aufgeregt. Auf jeden Fall wollte ich, dass dazu was gesagt wird, nämlich dass nicht nur ihr Glaube und ihre Religion, sondern auch vor allen Dingen die Menschen zu diesem Land gehören und ihre Heimat sein kann. Ich kann kaum etwas machen, worauf es kein Feedback gibt, nicht immer das, was ich mir wünsche, aber das gehört auch zu diesem Medium dazu. Ähm, man stellt halt fest, dass das ein Thema ist, das sehr stark äh, polarisiert. Es gibt welche, halt die sagen, ja endlich und gut und jawohl, sagt mal auch einer von denen da was dazu. Es gibt andere, die da auch schräge Sachen dazu äh, zurückschicken und so, an denen man einfach noch einmal erkennt, das ist ein Thema und es ist wahrscheinlich nötig, es noch sehr, sehr oft zu sagen. Wir haben eigentlich eine christlich-jüdische Tradition in unserem Land und auch in Europa. Es ist auch ganz gut, mal daran zu erinnern, denn solange in Deutschland 2015 jüdische Schulen, Synagogen oder sonstige Einrichtungen immer noch von der Polizei geschützt werden müssen, ist das immer noch keine Normalität und solange das so ist, haben wir noch einiges zu tun.